Im Folgenden kommt gleich mal ähm, eine kleine Demonstration von einem Gleichstrommotor mit Bürsten, welcher mit Pulsweitenmodulation und Frequenzsteuerung angetrieben wird. Ne, also haben wir dann so ein äh, Kästchen sozusagen und äh, mit einem Potti kann man dann vom Output her die Pulsweite, ändern ne, die Pulsweite ist wie lange hier der Puls eingeschalten bleibt, hier ist er länger eingeschalten, hier ist er kürzer eingeschalten und mit dem zweiten Rädchen kann man dann die Frequenz, ne, wie viele Pulse innerhalb welcher, äh, einer bestimmten Zeit drauf gegeben werden ja, das sind eigentlich dann im folgenden die zwei Rädchen an denen der René dann immer dran rumdreht und was jetzt im folgenden gezeigt wird ist eigentlich erstmal nichts weiter äh, was passiert wenn der Bürstenmotor mit Freilaufdiode betrieben wird das hier ist die heißt auch noch Freilaufdiode, ne? das ist eigentlich <lacht> ja, ganz bekannt und was einmal passiert wenn er ohne Freilaufdiode betrieben wird jetzt haben wir ein online wir haben jetzt 1 Ampere und haben hm? die Pulssteuerung mit zwischen den Gleichtropenhotro gesetzt kann man das jetzt so ausdrücken, ja, ne das ist korrekt. Dann haben wir hier noch eine Freilaufdiode, die ist ganz wichtig, die direkt an den Eingang, also über die Batterie gemacht. Und dann zieht er, wenn er so schnell läuft, wie er jetzt läuft, 1,1 Ampere oder 1 Ampere, na, sagen wir 1,1 Ampere. So, und jetzt entfernen wir die Diode mal. So, das ist jetzt der normale Betrieb, wie der Motor normal laufen würde. Ohne Pulssteuerung. Ne? Und da dreht er langsamer und zieht auch 1,3 Ampere. Jetzt kommt die Freilaufdiode wieder ran. Ja. Da ist auch Leistung hier drüber, hier siehst du es blitzen. Zweite ja, Aber gibt es da eine Kamazitätsgrenze? Also, ich weiß mein, nicht, wie weit es geht. Oder, oder ist das dann jetzt so eine Grenze, wenn man da einzelne einzelnen drin braucht? Oder? Oder kann auch, oder? Man kann es richtig aufdrehen dann. Wenn man hier richtig Eingangsspannung hat, kann man es richtig aufdrehen. Na, irgendwann ist natürlich eine Grenze. Hier! Ne? Ja. ja, jetzt war er da. Ja? mit der Diode. Mm -hmm. Nein, Was? 0,8. Das geht noch. Jetzt. So, er dreht nicht. An der Frequenz wird schon drauf gegeben. Ja, mhm. genau. Jetzt gehen wir mal die Freilaufdiode mit ran. Das ist jetzt die Freilaufdiode hier. Ungefähr 1 Ampere, ne? Zieht es jetzt. Ja, genau. Freilaufdiode kommt ran. Jetzt dreht er und 0,6 Ampere. So viel dazu, ne? Das wollte ja. ich damit sagen. Es kann auch so gehen. <lacht> Das ist jetzt ein ideales Verhältnis, das merkst ja, du ja, das ne? also ist ja. eindeutig. Das also ideale Verhältnis zwischen Pulsweiter, Volt, ist natürlich, ne, je mehr Volt, desto besser, ne? Du ja, dann wird es noch besser, ne? du kannst ja. auch richtig hochdrehen und trotzdem nur mit ganz wenig reingehen, ne? darum mhm. geht's halt dann, ne? Und Freilaufdiode eben, haha. <lacht> Faszinierend. ne? Mhm. Und jetzt, jetzt messen wir auch gleich mal den Strom dazwischen. Ich bereite vor. Da läuft schon Leistung drüber, ne? Ja. Das ist nur über die Freilaufdiode. Der Strom über die Freilaufdiode. Ohne Freilauf geht nichts, wie gesagt. Mhm. So, wenn du den jetzt belastest, du kann, wir können ja jetzt noch keine Last ranschleifen, ne? Nein, noch hat er sich nicht. Dann geht natürlich der Strom sogar hoch. ja Dieser hier, ne? Ja, ja der geht sogar hoch. Also das Verhalten wird sogar besser. Mhm. Wir können jetzt mal gucken. Ach ja, wir haben ja wir auch nur einen ganz gegen. Jetzt wird es interessant. Dreht es zwar nicht mehr, jetzt haben wir hier ein halbes Ampere. Ja, ein halbes Ampere mit der Freilaufdiode. Und hier haben wir 0,2 Ampere. Ei. Verstehst du. du? Und jetzt musst du mit der Spannung aber hochgehen. Lieber mit der Spannung hochziehen, mhm. dann wird das der Wert immer besser. Jetzt ist das Verhältnis noch viel besser. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn du jetzt mit der Spannung hochgehst, wird das noch wesentlich besser. Mhm. Ne? Und er dreht natürlich auch besser. Ja, klar, dann... Aha. Ja, das ist natürlich. Ja, wollen wir es wagen mal mit 24 Volt? Puh, wir, können das, wir können das wagen, oder? wir können das sogar... 25 Volt. Ich probiere, das geht nicht mehr. Gerade ging es noch. Hier zusammengekommen. Wurden. Die zwei sind jetzt zusammen hier? Ja. ja. Die waren zusammen. So, so. Ja, das läuft da auch wieder. Immer noch 400 Liter, okay. Ja, aber oh, das, das geht schon noch besser Nee. Strom und freilauf. Nee, da reicht die Dings nicht mehr aus. Die Pulsweite, die müsste ich jetzt denn noch enger kalibrieren können Aha. dann wäre es besser noch was ist das maximalste je höher du merkst je höher die spannung kommt mhm. desto mehr kann ich jetzt jetzt kommt wir aber schon langsam ach da regt hier schon fast ne? wenn er erregt wird er natürlich besser das sehen jetzt haben wir einen ampere mhm. Jetzt, jetzt müsste auf der Erregung sein, ne? Ich erregne nochmal. Klingt noch nicht. Stimmt doch was nicht. Hier alles, hier passt doch alles. Passt auch alles? das stimmt doch nicht. Das hat er jetzt schon bei fast 1000 Umdrehungen, ne? Hm, das ist viel höher. Oh, ja. Haben wir die Aufschaukelung vergessen? Hm. Das ist sage, da wir wirklich viel... Das höher. ist viel, viel zu hoch schon. Na klar, und meine Batterien... Nee, aber die ist schon viel höher. Das, ist, das sind schon über 1000. Warum geht denn das? da haben wir irgendwas? Das irgendwas stimmt da noch nicht wieder. Der Boden hat es ja auch ein bisschen gedauert, eher kam. Ne? Fällt irgendwie nicht? Oh, hm. oh warum? ah oh, das ist ein Ding! Hm. 45 Ampere, 1600 Volt. Also, jetzt haben wir 24 Volt dran. Die Lampen leuchten. Und das Interessante ist, wenn man jetzt eine Last wegnimmt von unserem Generator, fließt weniger über unsere Freilaufdiode. Hm. Ja, das heißt also wirklich, wenn wir hier unter Last reingehen, er drückt so viel mehr Strom über unsere Freilaufdiode dann wieder in unseren Motor hinein. Verblüffend. Jetzt wirst man mal genau den Strom hier messen, der hier über diese Lampen fließt. Also sehr gut, dass wir hier nochmal verglichen haben. Ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit diese 7 Watt steht hier. Ne? 7 Watt Lampe. Und haben es die ganze Zeit verprobiert mit Renés äh, Ansteuerung hinzubekommen. Und waren schon so gewesen, dass er ungefähr bei 10 Watt war. Und haben gemeint, nee, das gibt es ja gar nicht. Und jetzt gucken wir mal hier, wie viel die in Wirklichkeit zieht mit 220 Volt. Powerfaktor 1 hier unten. Und 14 Watt. 14 Watt, also sie zieht aus dem Netz doppelt so viel, wie sie eigentlich draufschreiben. So das Sache.